Glück kann jeder gebrauchen Das 7 cm große grüne Kleeblatt mit freundlichem Gesicht macht Mut und ist ein besonders willkommener Glücksbringer. Ob zu Silvester, zur Prüfung, als nettes Kundengeschenk oder süßes Mitbringsel für alle, die eine extra Portion Glück gebrauchen können. Es ist weitaus mehr als ein sympathischer Werbeträger, denn es dient auch als praktischer Displayreiniger. Die hochwertige Mikrofaser-Unterseite der Minifit schmusis reinigt glatte Oberflächen stets gründlich. Außerdem besteht das Kleeblatt aus weichem Plüschmaterial und sorgt somit für ein angenehmes Gefühl in der Hand. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Schmusis.